Deutsch Test für Wanderer Thema Weiterbildung. Substantive. Die Ausbildung. Die Berufsschule. Der Fachmann. Die Fachfrau. Die Fortbildung. Die Karriere. Die Organisation. Das Praktikum das Projekt, das Programm, das Semester, das Studium, der Studierende, die Weiterbildung, die Qualifikation. Welben Jemanden ausbilden, etwas anbieten, etwas präsentieren, sprechen über, etwas vortragen. Adjektive. Offiziell, Niedrig, Hoch. Wendungen. Ich nehme im Sommer an einer Fortbildung teil. Ich besuche ein Weiterbildungsprogramm für Frauen. Während meiner Fortbildung mache ich auch ein Praktikum bei der Firma Interlog. Die Organisation der Fortbildung übernimmt die Agentur für Arbeit. Die Gebühren für den Kurs sind hoch oder die Gebühren für den Kurs sind niedrig. Am Ende des Kurses habe ich eine Qualifikation als Anwender.